Hey Leute, heute bin ich und Mama mal dabei. Mama war schon etwas länger nicht mehr im Video mit mir dabei, außer sie hat mich gefilmt. dann mal, letzte Woche war ich doch dabei. Ja, aber ich meine so richtig die ganze Zeit. Ja. Heute zeigen wir euch eine Abendsroutine, die wir machen, wenn Kita nicht da ist, mein Papa weg ist und mein kleiner Bruder schläft und Jamie weg ist, ja, also das heißt, wir sind nur zu dritt. Das heißt, wenn die Jungs alle aus dem Haus sind und der kleine Bruder von Emilia am Schlafen ist, nutzen wir beide die Gelegenheit und machen einen netten Abend. Mhm. Nur wir beide, nur wir Mädels. Ja, es ist zwar schon dunkel, aber. Dunkel muss nichts heißen. Ja. Wir haben Ferien, also das nutzen wir auch aus, ne? Ja, gut ist. Und jetzt fangen wir erstmal an mit. Wir haben uns entschieden, dass wir gleich eine Pizza machen. Ja. So, Evelina holt erstmal alles raus. Ich stelle hier den Backofen schon mal auf Vorheizen. Oh, auf 180 mit Umluft. Backpapier? Genau, Backpapier. Also Leute, das erste ist Topf machen. Das ist das Wichtigste. Und ich habe bei einer ja. So ein Trick sehen. Und jetzt ein nehmen. Und das jetzt halt da so draufklatschen. Mhm. Jetzt das dann halt hier so nehmen. Abziehen. Und dann abziehen. Und was da? Tada! Tada. Ja, Pizza. Sehr gut. Guck und das ist der Trick. Das ist echt nützlich. Also. Mhm. So ist auf jeden Fall sehr einfach. So, das wir jetzt so, so. Und jetzt. Das sieht irgendwie voll komisch aus. Deswegen muss ich das mal probieren. Schmeckt das anders als sonst? Ja. Macht nichts. So, jetzt kommt die Salami drauf. Also Salami machen wir überall. Ja. Ich nehme immer so. Wir haben die Salami jetzt auf die Pizza gelegt. Also, Mama hat jetzt Käse verteilt. Perfekt, Mama. Habe ich die Prüfung bestanden? Kann ich dann von der Pizza auch was haben? Ja. Okay, komm. Cool. Und jetzt in wird die Arme in den Backofen geschoben. Nein. Okay, und jetzt machen wir was? äh, Wohnzimmer vorbereiten, würde ich sagen. Ah, okay. stimmt, das wollte ich euch auch noch mal zeigen. Also erstmal Boah. Würde ich sagen, mache ich dieses Licht. Oh, ne. Ich bin mir gar nicht sicher. Ne. Ja, okay, ich lasse einfach jetzt dieses Licht an. Auf jeden Fall, wir haben... Ja, ihr fragt euch jetzt schon bestimmt, was ist das? Und Leute... Die alte Nintendo, Super Nintendo. Hier haben wir einmal dieses Spielchen Super Mario Welt. Dann haben wir einmal noch so ein Mario Kart. Kann man gar nicht sehen. So ein Mario Kart. Und dann haben wir hier noch so ein anderes Spiel, was ich aber nicht verstehe. Mama und ich müssen uns dann entscheiden, ob wir Mario Welt spielen wollen oder Mario Kart. Okay, was wollen wir spielen, Mama? Mario Kart oder Mario Welt? Hm. Schwer, oder? Lass mal Mario Kart spielen. Was haben wir denn hier? Ja, das ist irgendwie ein anderes Spiel. Achso, okay. okay. Hast gut. du denn äh, erzählt über unsere mhm. Nintendo? Haben wir übrigens heute neu bekommen. Ja. Neu. Das ist äh, unsere alte, noch äh, von meiner Zeit, da war ich so alt wie Evelina. Zehn. Ja. Guckt mal Leute, Das Dieter äh, hat auch mal auf seinem YouTube-Kanal, da war er noch so klein, also nicht so klein, aber da war er halt noch kleiner, da war er vielleicht so zwölf und da hat er auch sowas ausgepackt mit solchen Controles, aber das war komplett fake, das war halt nicht echt. Also halt nicht das echte Nintendo. Und wir haben das alte, echte Nintendo. Auf jeden Fall, wir müssen nicht auf Power drücken. Oder schalten. Und. Und er sagt kein Signal, weil. Vielleicht muss er das einmal nochmal ändern. Ich muss erstmal umdrehen. Nee, ja, das ist ja jetzt. jetzt Kennt bestimmt jeder. -Karten. Also, spielen wir. Mal gucken, wer hier am besten fahren kann. Oh, Evelina hat ja so süß den Tisch für gedeckt. Ah, oh, ist das süß. Mhm. 1992. Oh, guck mal, jetzt ist sie wieder hängen geblieben. Oh Mann. Also, drücken wir wieder hier rauf. 2 zwei. Ein mario Ja, wir bleiben dabei. Mm, oh. No. Okay. Oh, ich nehme Luigi. Nee, ich nehme hier Yoshi. Ne, ich nehme den Pilz. Den Pilz. Ich, bin ich will unten. den hier. Weiß noch einer, wie der heißt? Ich nicht. Äh. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist das ein Pilz. Oh, der fährt so langsam. Du musst ja halt gucken, wer schnell. Also, schnell fahren tun die, also die Schildkröte und der Pilz. Ja. ja, und für mich bitte einmal den Pilz wählen. Also, hätte ich jetzt alleine gespürt, ne? hätte ich auch den Pilz genommen. Jojo. Jo. Die Pizza ist jetzt hier im Wohnzimmer, haben wir auch schon geschnitten. Und Evelina stellte fest, dass dieses Spiel hier leider gar nicht funktioniert. Juppie. Toll. Wow. <lacht> Wenn das jetzt den ganzen Abend so geht, ne, dann habe ich keine Lust. Dann will ich nur die Pizza essen. Und das war's. Ein paar Sekunden später. Na, bon also lassen wir uns jetzt die Pizza schmecken, die wir gemacht haben. Hab hier schon abgebissen, weil ich so einen Hunger hatte. Nein, Lucia. Mm -mm. Kannst du gleich vergessen. Mm. Mm. Die so ganz aus Versehen so, ach neben der Pizza. Nicht trinken. Kannst du vergessen. Unsere Katze wüsste, sie voll, verliert voll viel Fell. Vorsichtig mit dem Guck mal, wie sie jetzt auf unser Essen guckt. Auf unsere Pizza. So, jetzt ist die Villina an der Reihe. Wir haben jetzt die lecker Pizza schon fast verdrückt und jetzt spielt Evelina ein interessantes Spiel. Mal gucken, wie lange sie das aushält. Wo kommt das jetzt her? Nein, Evelina! Du musst ihn, Evelina, du musst ihn, du musst ihn ja, auf ihn ähm, springen. Dann nicht wieder. Wow. wow. Aber ich bin wieder groß. Das ist ein Vorteil. Genau, immer schön Münzen sammeln. Ah, nein, nein, nein, nein. Ja, dafür da bleibt man viel dabei. Wow. So, jetzt spielt Mama. Uh. Mal gucken, was ich, was ich noch behalten habe. Hm, wir laufen. Ah, Pilz, da ist ein Pilz. Du kannst auch bitten. Ja, kann ich, aber keine Zeit. So. Oh, jetzt geht's zum Bowser ich war, noch, ich, war noch, ich war noch nie beim Bowser also ein bisschen traurig, aber nein, nein. Oh Mann, die erwischen mich jedes Mal immer aufs Neue. Und jetzt Oh, oh nein, nein, ich habe Angst. Oh. Und ich muss ihn dreimal erwischen. Uh. Schwer? Also, das ist echt schwer. Und noch einmal. Meint ihr, ich schaffe das? Nein, nein, nein, nein, nein. Ja. Jetzt. Ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's geschafft. Ja. Oh mein Gott, Luigi, Mama. Applaus, Applaus, Applaus. Und schaut mal, was jetzt passiert. Ich habe das Ei gerettet. Und jetzt wird die Burg einfach so zerstört. Dafür hast du jetzt ein kleines Dörfchen eingesetzt. Also, Mama und ich, wir werden uns jetzt abschminken. Also, Mama will sich abschminken. Ja, du musst dich ja auch reinigen. Ja, aber ich und muss mich ja nicht Ich glaube, wir müssen hier stehen. Also, Irina und ich machen gleich äh, Masken drauf. Und bevor wir das machen, müssen wir unser Gesicht reinigen. Also wenn man geschminkt ist, muss man sich erstmal abschminken. Ich habe richtig viel Staub auf das sieht man ja. nicht. Ja, das sieht Make-up. Make-up. Make-up. Tja, so macht man sich abschminken. Am besten gar nicht schminken. Oder? Ich hau so gern. Ich roll ja. Ich rolle gern. Ich, ich rotze gern. Ich rolle. Also so. Rolle. Aha. Oh, Barsi. Komm. Der hat auch einen extreme Haarausfall. Wollen wir die Maske hier machen? Ja, mach wir. Ich hole mal alles so. Aha. Okay. Ich ihr die abgerissen. Tja. Über hier. So, Irina hat jetzt hier für uns Masken rausgesucht. Das sind jetzt diese hier. Flüssig. Was sind das? Sind die flüssig? Ja. Hm. Haben wir denn sonst keine anderen Masken? Und was macht man damit? Auftragen und? Ja, aber wir haben auch noch hier solche zweiten. Dahin. Aber? Die können wir auch uns benutzen. Ja. Oh, eine goldene. Oh. Ich 15 bis 20 Minuten. Schaff mal. Wir machen das jetzt das hier. Ich nehme die Avocado. Meine ist richtig cremig. Und meine ist richtig flüssig. Ja. Okay, mal in Gold. Das, ist jetzt für mhm. das riecht irgendwie nach bisschen irgendwie nach Frucht. Aber riecht gut, ja. finde ich. Also nicht nach. Frucht. Deine ist ganz schön cremig, ne? Ja. Boah. Das riecht irgendwie nach Klebe. Nicht nach Frucht, das riecht nach Klebe. Kann, Na, wollen ja. wir tauschen? Nee. <lacht> Äh... Okay. Oh, ich mag kein, Ich mag solche Masken nicht. Ich mag solche Masken nicht. Warum nicht? Und ich mag die flüssigen mehr. Mhm. Weil die hier sind so groß für mich. Sieht aus wie ein Gespenst. Wow. dürfen uns echt niemand entscheiden. Hm? Abstand von der Kamera. Oh Mann ey. Oh, weißt du was? Wer schön sein will, muss erstmal hässlich sein. Was? Hm. Wer schön sein will, muss leiden. Wer schön sein will, muss erstmal diesen Weg gehen. Ich krieg meinen Muskel nicht richtig Okay. Also, Timer läuft. 15 Minuten. Länger mache ich es nicht. 15 Minuten. Barsik. Oh, weißt du was? Ich glaube, Barsik wird sich vielleicht erschrecken, wenn er uns sieht. Timer läuft. So. Hast du? Mm, oh, das nee. sieht richtig schick aus, Mann. <lacht> das sind wie ich. Soll ich dir helfen? <lacht> Komm her. Komm her. Minuten Zeit was machen wir? Nein. Okay. Nee, nicht mal. Spielen. Peter. So, Evelina und ich spielen jetzt noch eine Runde Double, Double damit wir auch ähm, nicht allzu lange warten müssen, bis wir dieses Ganze hier vom Gesicht abziehen dürfen. Okay. Ähm, also, ja, also ich weiß nicht, kennt ihr das Spiel Double? Falls nicht, wir klären das ganz kurz aus. Auf der Karte. Müssen wir halt gucken, da schaut man, da sind die Noten zum Beispiel. Alles andere gibt es nur einmal, aber die Noten gibt es zweimal. Und somit, wenn ich das sehe, dann gewinnen die Karten hier. Ja. Also wer am Ende mehr Karten hat, der hat natürlich gewonnen. Aber wir haben ja nicht mehr so viel Zeit, wir haben noch fünf Minuten. Auf die Plätze, fertig, Schere. los. Schere. Ja, du hast recht. Okay. Auf Eins, die Plätze, zwei, fertig, drei. los. Ähm. Anker. Anker. Ja. Also sind das meine Karten. Anka siehst du immer sehr so schnell. Eins, zwei, zwei. drei. Ähm, Zebra. Eins, zwei, zwei. drei. Ja. Babyflasche. Ja, habe ich auch gesehen, aber du, schneller. Eine Ewigkeit später. Okay, ja. jetzt machen wir Stapel. Ja, um nicht zu zählen. Ja. Ja, natürlich hat die Wiener gewonnen, weil denn sonst? <lacht> Wiener hat eindeutig mehr. Und weißt du was, die Wiener, die Zeit ist abgelaufen. Ab geht's. Masken abmachen. Bitte. Also, die Wiener. <lacht> <lacht> Mach mal die Masken ab? Keine Frage. Nee, aber. Und was mache ich jetzt im Nachhinein? So. Mhm. Gesicht abwaschen. Tuchmaske aus dem Beutel nehmen. Haben wir auseinanderklappen, haben wir. So muss man sich äh, auch da fangen. mit den Händen und Gesicht glatt streichen, 15 so, mhm. Minuten ein so, einwirken lassen. Abnehmen und das vergebene Serum leicht in die Haut einklopfen. Hey, das ist doch gut. Ja, total. Ah. Und alles schön Eimes hier. Ja. Ja. Schön kalt, finde ich. Es kühlt so, das was ich habe. Es ist leicht kalt. Mhm. Schön, das hört sich sehr gut an. So, dann würde ich sagen, Ivelina und ich machen uns jetzt Bett fertig. Wir sind Bett fertig. Ich nicht, ich habe meine Zähne noch nicht geputzt. Hm. Du hast da äh, Zuckungen, kann das sein? Also gut, Evelyn und ich machen uns jetzt Bett fertig. Ja. Und dann gehen wir auch schon schlafen, denn wir haben das jetzt mittlerweile 0.41 Uhr, ganz genau. Wir haben doch 8 Uhr morgens, doch. So, wir. und ich putzen jetzt die <lacht> doch, Welches war jetzt deine Börse? Welches ist orange. Ja, mir auch heute Morgen auch gefallen. So ihr Lieben, es ist schon 1.15 Uhr Zeit für uns um schlafen zu gehen, solange der Kleiner schläft müssen wir jetzt auch versuchen, dass wir die Augen zu kriegen. Evelina und ich haben heute die Zeit sehr gut zusammen verbracht, nur wir beide. Nikita ist auch schon zu Hause und wir haben uns schon Bett fertig gemacht und für uns heißt es jetzt, wir gehen schlafen. Ich bin auf keinen Fall müde. Nein. nein, nein echt doch nicht. Aber oh. sie ist immer wieder. Beim Film gucken wir immer so an, oh. Film. Evelina, weißt du was? Ich möchte dir nur eins sagen. Wer steht immer von uns früher auf, du oder ich? Du. Genau. Weißt ich bin heute um war nicht aufgestanden, Um neun. Und Evelina ist heute um zwölf? Nein, halb zwölf. Halb zwölf aufgestanden. Also ich glaube, da ist ein, ein enormer Unterschied. Ja, aber... Mama, aber Kinder brauchen noch viel Schlaf. Achso, und wir Eltern nicht, oder wie? Doch. Wir Eltern müssen dann funktionieren. Doch, nein, nein, guck mal, Mama. Man muss ja atmen, oder? Ja. Also Man atmet ja aus und ein. Ja. Und man schläft ja aus. Auf jeden Fall, was wir damit sagen wollen, wir wollen uns verabschieden. So, Evelyn und ich hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da und abonniert. Hier unten muss irgendwo der Button sein, zum Draufklicken. Und es wird von rot auf grau, sollte es werden, wenn ihr das natürlich abonniert habt. Bye bye.